Helene Fischer. Stellt sie noch dieses Jahr ihre neuen Songs bei SILBEREISEN vor? Wir Schlagerprofis interessieren uns ja auch bisweilen dafür, was ausländische Berichterstatter so schreiben. Und so fanden wir den Artikel einer holländischen Zeitung. Die zwar ähnlich reißerisch wie einige deutsche Zeitschriften und Portale einen Aufmacher hatten, dann aber spannend, ans Eingemachte, gingen. Wir haben uns da einfach die Dinge herausgesucht, die wir spannend finden. Erste Infos zum neuen Album, in den nächsten Wochen. Wenig überraschend ist der Hinweis, dass sich das Motto der neuen Tournee sich am Titel des neuen Albums orientiere. Wobei das dennoch interessant ist, weil ja das letzte Album, Helene Fischer, hieß. Demzufolge scheint es diesmal wieder einen, echten, Titel zu geben, wie damals. Farbenspiel. Nach den uns vorliegenden Informationen heißt es, dass, in den nächsten Wochen, vielleicht nach den Sommerferien, immerhin schon mal der Name des neuen Albums und damit der neuen Tour bekannt gegeben wird. TV-Premiere bei Florian S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N. Was auch zu vernehmen ist, ist, dass offensichtlich der S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N. Deal in trockenen Tüchern ist. Nach Angaben des holländischen Blattes habe er die Beute gemeint. Helene, bereits gemacht. Demzufolge wird zumindest die Premiere bei Florian feiern, und zwar noch in diesem Jahr. Im Artikel wird der November genannt, das würde auf das Adventsfest zutreffen. Hier müssen wir widersprechen, zumindest, wenn die Pandemie sich weiterhin positiv entwickelt. Wenn dem so sein sollte, würde sich der Schlagerboom im Oktober anbieten. Hier können nochmal die nächsten feste Termine mit Florian S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N. nachgelesen werden. Holländisch für Anfänger Leider sprechen wir vorsichtig gesagt nicht perfekt holländisch. Aber den Inhalt des Berichts konnten wir dank Google. Wir verstehen und halten die dort getroffenen Aussagen für glaubhaft. Es bleibt spannend. Nächster TV-Moment am 24. Juli im WDR. Anders als der MDR behauptet der WDR zwar nicht, dass Helene Fischer bei einer Sendung zu Gast sei. Wenn einfach ein Video gezeigt wird, aber dennoch ist die Sendung empfehlenswert. Die Kulthits Countdown Show, von Conny Frobes bis Campino, in dieser Sendung wird auch Helene Fischer erwähnt. Bis zur Bekanntgabe der nächsten Neuigkeiten kann man sich das ja anschauen, CAMPINO und Helene, das ist ja schon eine reizvolle Mischung. Helene Fischer Comeback. An diesem Tag steht sie wieder auf der Bühne. Helene Fischer live am 8. April 2022 in Österreich. Bereits mehrfach wurde der Auftritt von Helene Fischer bei Sound und Snow in Bad Hofgarstein, Österreich, verschoben. Die Infektionslage machte solche Konzerte vor tausenden Zuschauern unmöglich. Aber am 8. April des nächsten Jahres soll es endlich soweit sein und damit könnte den Veranstaltern ein echter Kuh gelungen sein. Vielleicht wird dieser Auftritt der große Auftakt zum Comeback von Helene Fischer und sie kann dort erstmals ihre neuen Lieder einem großen Publikum präsentieren. Eine Hallentournee diesen Winter halten wir für unwahrscheinlich. Dafür ist die Angst vor der vierten Welle noch viel zu groß und es schwingt immer das Risiko mit Konzerte absagen zu müssen. Tickets für den Auftritt von Helene Fischer bei, Sound und Snow, sind übrigens auch noch erhältlich. Hier gibt es weitere Informationen zum Vorverkauf der begehrten Karten. Im Vorprogramm wird übrigens Melissa Naschenweng auftreten. Vielleicht kann die Österreicherin ja dann mal mit Helene Fischer über die Feste mit Florian Silbereisen sprechen. Denn bei den letzten Shows wurde Melissa Naschenweng von Florian Silbereisen häufig mal nicht eingeladen. Obwohl sie gerade in Österreich große Erfolge feiert.